Zu Gast bei Kathleen Keller wird präsentiert von der Deutschen Bank Reitsportakademie. So, wir sind zu Gast bei, Sie wissen es natürlich, wir sind zu Gast bei Kathleen Keller hier in der Nähe von Hamburg in Appen. Oh, ich muss neu anfangen. Wir sind zu Gast bei Kathleen Keller hier in Appen und... Bei Schoko und Lilly, die übrigens schon schnarchen. Das finde ich jetzt. Ich meine, Kathleen, Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen. Und das ist, wer von den beiden schnarcht denn jetzt hier schon so laut? Das ist ja eigentlich unfassbar. Ja, Lilly ist schon sehr entspannt gerade. Okay. Also das ich schon, äh, hat sich hier schon sehr gut. Schnarchend in die Sendung, das haben wir so oft auch noch nicht gehabt. Aber ansonsten, ansonsten haben wir, glaube ich, hier einen sehr lustigen Potpourri vorbereitet heute für Sie, damit Sie wissen, wo wir sind. Appen. Wirklich nur zehn Minuten von Hamburg, übertreibe ich, Viertelstunde. Oh, es kommt darauf an, von welchem Stadtteil aus man schaut, aber ich würde sagen, von der Innenstadt bist du so 40 Minuten entfernt. Gut, wir sind offensichtlich also. ein bisschen schneller <lacht> gefahren, also auf jeden Fall nah an Hamburg, aber sehr idyllisch, sehr ländlich. Und ich denke, wir nehmen Sie einmal ganz kurz mit und zeigen Ihnen, wo wir hier überhaupt sind. Kathrin, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, das ist dein Reich, nicht ganz allein, aber fast. Ja genau, nicht ganz allein, auf jeden Fall nicht. Ich bin hier auf der schönen Anlage von Familie Groth-Becker, Mareike und Jochen Becker. Und eben gerade konnte man sehen, war die Einfahrt dann unser Hof. Und hier gehe ich gerade entlang meines Stalles und jetzt innerhalb des Stalltraktes. Du hast praktisch einen Stalltrakt mit Schoko und Lili, wie wir sehen, <lacht> genau. gepackt. Ne? Ja, ich habe nicht ganz einen kompletten Stalltrakt, aber den größten Teil dabei. Das ist Hemden gerade. Da draußen hat man gesehen noch die Paddockboxen. Die Pferde stehen natürlich über Tag auch draußen auf den Paddockboxen. Hier sind die Paddocks und Weiden, die man eben gerade sehen konnte, der Stall von hinten. Hier äh, ist die Rennbahn, wo Lilly und Schoko gerade <lacht> quer durchs Gras. Das ist Einheit Osterhase. Genau, ja. da musste ich sie einmal kurz wieder einfangen, weil sie ja auch äh, sehr gut erzogen sind und äh, super auf mich gehört haben. Ähm, Dann ist ja auch gar genau. kein Wunder, dass die zwei jetzt so erschöpft sind. Also ich ja. meine, das ist ja vollkommen klar. Die sind schon gut einmal gelaufen heute Morgen. Diese schönen Ränder, die wir gerade gesehen haben, nutzt du die oder bist du mehr so einer, der Angst hat um die? Obwohl, du kommst aus Lumülen. also die Frage ist eigentlich ein Witz, oder? Ähm, ja, nicht nur aus dem Mühlen, aber auch generell von meinen Eltern aus ist das ähm, immer schon so gewesen, dass wir viel auch ausreiten waren und generell auch eben auf nicht vielseitige Ausbildung in dem Sinne, dass ich jetzt äh, Gelände geritten bin, aber halt viel draußen auch geritten bin und die Rennbahn auf jeden Fall, die nutzen wir mit allen Pferden und sind draußen und das ist ja super schön, man hat halt direkt eben was anderes für die Pferde. Man kann dort galoppieren gehen, ist aber nicht weit entfernt vom Stall. Und wenn man dann doch noch ein bisschen mehr raus möchte, ist man in fünf Minuten im, im richtigen Gelände, im Klüffensdehn halt. Also das klingt sehr idyllisch. Sag mal ganz Finden. schnell, wie viele Pferde hast du hier stehen? Ähm, bei mir selber im Stall habe ich äh, knapp 20 und äh, die halt unter meiner Obhut sind. Und hier allgemein auf dem Hof sind wir ungefähr 50. Das ist ja, so. eine Größe, mit der man, glaube ich, gut umgehen kann. Alles Dressur mhm. oder stehen da auch ab und zu Sprünge auf den Plätzen? Ähm, wir haben hier einen kleinen Springplatz da drüben, einen kleinen Grasplatz auch. Der ähm, Sohn der Familie, Herr Bäcker, reitet eben auch etwas Springen. Und dann haben wir hier noch von den früheren Besitzern, ähm, die reitet auch noch Springen hier. Also ein bisschen Springen ist hier schon auch noch. Ähm, im Leben. Aber Dressurlastig. Äh, es ist, ist absolut. In genau. Ordnung. Aber alle haben Spaß daran, draußen zu reiten, ins Gelände mhm. zu gehen, ein paar kleine Sprünge zu machen. Also es sind alle doch sehr, sehr entspannt und freudig an allen Sachen. Was wir vielleicht einmal doch zu Beginn noch schnell: Du bist ja noch nicht ganz so lange hier. Du warst ganz lange Jahre mit deiner Familie in Lumülen, ähm, Lumül, genau, aufgewachsen. Wir fangen mal doch direkt vorne an. Aufgewachsen auf dem Klosterhof in Medingen. Das ist ja schon was sehr, sehr Besonderes. Wir haben ein kurzes Bild dazu. Oh ja. Das ist lange her. Also das ist tatsächlich, da war ich, würde ich sagen, jetzt ungefähr zehn oder elf. Dort bin ich mit den Geschwister also Isabel und Christoph. Christoph kennt man ja, denke ich, auch noch im Moment sehr aktiv im Sport. Er ist auch mhm. sehr, sehr erfolgreich unterwegs, gerade im Physikersport. Der war dahinter auf dem kleinen <lacht> schwarzen Pony. Ja, da sind wir, glaube ich, gerade auf dem Weg ins Gelände gewesen. Das heißt, du bist praktisch auf die Welt gekommen. Ich möchte nicht sagen im Pferdestall, wie man so schön sagt, aber Pferde war direkt von Anfang an und total und mit der ganzen Familie, oder? Genau so. Und ich bin einfach auch im Pferdestall eigentlich aufgewachsen. Meine Eltern hatten ja ein kleines Gestüt, wo halt unsere Fohlen waren, eben die Zuchtstuten mit Fohlen und eben auch die jungen Pferde waren. Und da sind wir einfach den ganzen Tag mit gewesen. Also ich tatsächlich, bin mit meinem Großvater mal jeden Abend Füttern gefahren in der Futterkarre und äh, im Futterwagen. Und tatsächlich, also wir haben neulich darüber gesprochen, wie Kinder heute eigentlich so aufwachsen. Also ich habe tatsächlich äh, früher sehr, sehr gerne Pellets gegessen. Also es hat anscheinend nicht so geschadet. Aber äh, es war halt, irgendwie gehört es das dazu, dass wir halt immer mittendrin waren und alles irgendwie mitgemacht haben. Und doch, ich bin richtig im Stall aufgewachsen, so könnte man sagen. Jetzt hatte ich ja schon mal angedeutet, ich habe deinen Vater getroffen, wir haben so ein bisschen geplaudert ähm, und er hat mir erzählt, dass Frau Wahler immer mit, den, mit dem ganzen Team, mit dir und den anderen Kindern äh, Ponyspiele gemacht hat und wenn es dann ans Springen ging, das war nicht so dein Ding, da warst du noch sehr klein, glaube ähm. ich. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich auf eine Story hinaus möchtest, möchte Richtig, auf diese Story hinaus, die was mit äh, Weihnachten zu tun hat? Ja, genau. Ja? Ich glaube, ich war... Ach, ich glaube, ich war fünf. Nee, fünf ist ein bisschen äh, zu jung, aber ich war, glaube ich, sechs oder sieben irgendwie so. Und es waren damals genau, ja, ging es darum... Ich habe auch auf fünf getippt. Ja, sogar. also ich, irgendwie sowas war das. Und da ging es tatsächlich darum dass wir geübt haben, einen Cavaletti zu springen. Und äh, das habe ich mich dann getraut. Und es war so ein kleines Kreuz. Und dann haben meine Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen, dass ich dieses Cavaletti gesprungen bin, weil ich vorher immer okay. Angst hatte, nur darüber zu reiten. Und ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern mit meinem Vater. Er so, reit doch mal über die Stange. Und ich meine so, oh Gott, nein. Und äh, ja, und dann habe ich äh, doch meinen Mut zusammengenommen und trabenerweise und galoppiert. Also ich kann dir versichern, auch noch viele Jahre später ist dein Vater immer noch gerührt. Er sagte, du kommst wirklich gut. am Weihnachtsmorgen, am mhm. äh, 24. Morgens war es, glaube ich. Ja. Er hat gesagt, jetzt müsst ihr mitkommen, ihr kriegt euer Geschenk. Und dann ging es <lacht> ab in den Stall und rauf ja. aufs Pony und rüber übers Cavaletti. Also finde ich schon eine sehr süße Geschichte. Wir reden so viel das hier über sein. die Familie. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Familie. Oh ja. Da seid ihr. Die Kellers. Ja. Äh, nimm uns mal kurz ja. mit. Wer ist was? Ich meine, es ist auf jeden Fall eine bunte Familie, würde ich mal sagen. Ähm, ja, definitiv. Also ganz oben rechts natürlich angefangen. Meine Mutter Manuela, denke ich, dass definitiv die Seele unserer Familie, die alles zusammenhält und äh, alles organisiert und jeden aufrechterhält. Also ohne meine Mutter, Geht gar nichts, <lacht> definitiv nicht. Ähm, links daneben mein Vater Dolf Dietram, den ähm, natürlich auch im, äh, viele kennen, Don drunter ähm, auf der rechten Seite unterhalb meiner Mutter ist mein Bruder, Marc Philipp, der auch tatsächlich lange Zeit geritten oder auch mit 13 hat er auch damals erst geritten, hat dann aber aufgehört und hat dann erst wieder mit 18 angefangen und reitet jetzt ein wenig. Äh, zum Spaß mit meinem Vater noch ein bisschen der ist Jagd. im, Im Jagdbusiness, genau. genau. Mhm. Und damals, hatte man sieht oben links auch so ein ganz bisschen unscharf, ihn auch noch einem, mit dem Springpferd. Mhm. Und unten links, das war mal so aus Spaß, weil er diese super Frisur hatte <lacht> <lacht> eine Zeit lang. also Genau. Und äh, ja, die sieht jetzt aber auch ein bisschen anders aus. Er hat jetzt etwas kürzeren Haarschnitt. Aber genau, und unten ähm, in der Mitte, das finde ich, da war ich, ja ich glaube, ich war vier. Da gibt es so eine ganze Fotorei, wo ich anscheinend ähm, sehr viel Spaß dran hatte, <lacht> um das zu machen. So, jetzt ja. wissen wir auf jeden Fall schon mal, von welcher Familie <lacht> wir reden. Deine Eltern haben dich natürlich geprägt. Das ist ja, glaube ich, gar keine Frage. Du trainierst, so viel ich weiß, seit du reitest, mit deinen Eltern. Das geht nur mit einer ganz gemeinsamen Philosophie auf jeden Fall. Sag uns diese Philo, die Kellerphilosophie. Definitiv ist die Kellerphilosophie. Ähm, Philosophie, wenn man das eine Philosophie auch nennen kann, ist, dass man immer das Pferd fragt, immer. Bei ähm, einem Pferd sagt einem immer, was kann man machen, wie weit kann man gehen, was möchte das Pferd gerne machen. Es ist nicht gemütlich. <lacht> ja, gleich kommt sie da. Und das ist, denke ich, auch ähm, immer unsere Art gewesen, mit den Pferden auch umzugehen, dass man halt immer aufs Pferd eingeht und nicht selber versucht, dem Pferd irgendwie was aufzuzwingen, sondern immer fragt, wie weit geht es schon? Was kann man machen? Wie kann man es machen? Und ich denke mal, wenn man dieser Philosophie auch nachgeht, ähm, kann man eine ganze Menge erreichen. Du hast diese Philosophie mhm. wahrscheinlich mhm. ja, nehme ich an, von Anfang an auch vorgelebt bekommen. Du bist dein erstes Turnier geritten. Da warst du? Vier. Wir haben den Beweis okay. für das erste Turnier. Den haben wir dabei, damit uns das mhm. auch jeder glaubt. Ähm, ja. Genau. Da hat man vielleicht noch nicht geahnt, welche Karriere in dir steckt, aber es sieht schon gut aus, auf jeden Fall. Du sitzt aber nicht auf Karachi, auf deinem ersten Pony, glaube ich, ne? Genau. Karachi hat man ein bisschen später, ein Jahr später bekommen. Mhm. Äh, damals war das von einer Schülerin meiner Mutter, Hansi, und da bin ich das äh, Pony Henny geritten. Die hat mir das damals noch abgeritten, das weiß ich noch, und dann... Dann habe ich mein kleines Sam äh Samtjackett angezogen bekommen. Ich wollte gerade sagen, so es gab gar kein Reitjackett in deiner Größe. Nein, nein, das war, ich glaube, so groß, war so aus Samt. Ja, das so. hätten wir natürlich auch gerne heute noch hier ja. gehabt, aber hast du das noch? Ich glaube, das gibt es tatsächlich, das hat man, ich glaube, dass meine Mutter das damals mal weitergegeben hat an jemanden, die auch äh, geritten sind. Also das habe ich leider ein sammler mit vier Jahren, die erste ja. Prüfung, das ist natürlich schon sehr süß. Für Zügelklasse, es ging ja stetig, stetig weiter. Ich meine, wenn wir jetzt all deine Stationen aufzählen, das wäre sicher, äh, wäre sicher etwas übertrieben, sage ich mal, da dauert einfach auch einfach zu lange. Aber äh, es gibt natürlich ein Pferd, was einen riesen Schuss in deine Karriere gebracht hat. Ich glaube, was... Ja, ohne den wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Übertreibe ich total, ich rede natürlich von Florestan. Ähm, überhaupt nicht, also es ist ganz sicher so. Also ohne Florestan, ähm, das ging ja auch, ich sollte ihn ja eigentlich gar nicht bekommen. Ich wollte mein silbernes Reitabzeichen machen. Man hat vorher äh, den Abu Simbel ja gesehen, mit dem mhm. sollte ich eigentlich mein silbernes Reitabzeichen machen. Und der war immer so sehr guckig und dann kam wirklich vier Tage, bevor ich das Abzeichen gemacht habe, Florestan. Und dann meint Mami, und Papi, setz dich doch mal auf mhm. und reit den mal, guck mal, wie es geht. Da kam ich gerade aus der Schule und ich habe mich sofort verliebt in dieses Pferd. Ich fand den so toll und dann habe ich mir gesagt, darf ich den nicht doch noch mal reiten? Und, ähm, und dann habe ich halt ein paar Tage später damals noch bei ähm, Holger Schmetzer mhm. und Heinz Lämmermann habe ich mein äh, silbernes Reitabzeichen gemacht und halt dann eben Dressur betont und, äh, und dann habe ich den behalten. Und dann Wochenende später bin ich eine L-Dressur und irgendwie zwei im Dressur geritten. Die hat da irgendwie alle drei haben wir gewonnen und so ging das dann äh, gleich weiter. Ja, das war tatsächlich. Das ist, das war unfassbar eigentlich, so alles in allem. Ne? Ja, ähm, du hast mit ihm das goldene Abzeichen bekommen, da warst du 14. Genau, ich bin im ersten Jahr M-Dressur ähm, ja, geritten und habe dann im zweiten Jahr mit dann, wie habe ich, durfte ich dann schon s reiten und habe dann zu meinem 15. Also ich habe ein Wochenende vor meinem 15. Geburtstag, hatte ich die letzte S-Dressur gewonnen und habe dann zu meinem 15. Geburtstag morgens von meinen Eltern das goldene Reitabzeichen als Geschenk. Das war wahrscheinlich schon ein totaler Gänsehaut-Moment, oder? Ja, und also ganz ehrlich, wenn ich heute zurückdenke ja. und mit ähm, sie auch, die irgendwie 14 sind oder gerade 15 werden, und dann denke ich immer, das ist und Also, ich weiß gar nicht, wie das, wie das ging. Also, Floristan hat umso weniger man selber, glaube ich, eigentlich konnte, hat er einem umso mehr geholfen. Und er war einfach immer ein absolutes Verlass wert. Also, das war. Aber das hat er ja wahrscheinlich auch nicht für jeden gemacht. Ihr hattet ja schon, das war ja schon was Besonderes da bei Ach. euch beiden. Definitiv. Also vom ersten Moment, wo ich auf dem, eben den reiten durfte, war das schon toll. Und ich bin, ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht, sehr mhm. viel Zeit. Also wenn ich Ferien hatte und morgens mit meinen Eltern ganz normal irgendwie um halb acht im Stall war und die um ein Uhr Mittag gemacht haben, war es schon knapp, dass ich, mhm mein Pferd geputzt hatte, geritten hatte und wieder in die Box gebracht hatte. Das hat ja auch eine Menge zu tun mit putzen und noch mal putzen. Aber das so. ist, glaube ich, bis heute so, ne? So dieses um mit dem Pferd rumtüdeln, in Anführungszeichen, ist wichtig ja. für dich. Ja, total. Und das ist auch das, warum ich glaube diese Leidenschaft für die Pferde habe. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Es ist natürlich heutzutage in meinem normalen Alltag nicht mehr so möglich, dass ich mhm. so viel, also ich versuche schon immer, zu jedem immer einen persönlichen Kontakt definitiv zu halten. Und auch, wenn es abends nur noch mal durch den Stall gehen ist und jedem noch mal eine Moore übergeben oder also definitiv immer. Und dann versuche ich einfach, wenn ich mal die Wochenenden, wo ich halt frei habe, ähm, einfach mal nur sowas machen. Weißt du, womit du das mal verglichen hast? Wenn ich so an den Pferden rumfummeln äh, darf, das ist für mich wie meditieren. Das ist ja. mir sehr im, im Kopf geblieben. Ist es Ist auch, definitiv. Wir kommen einmal zurück zu Floristan. Rein? Du hast ja. uns nämlich ein wunderschönes Floristan-Paket mitgebracht. Ja. Und wenn mhm. wir... Zu Sachen greifen, dann greife ich jetzt einfach mal zuerst. Denn wir haben natürlich wieder unseren handsignierten Eimer zu. Ich verrate gar nicht, was Kati da drauf geschrieben hat. Das ist eine Überraschung für den, der den Eimer gewinnt. Der kann gewonnen werden. Und das wisst ihr, ihr könnt natürlich wieder eure Fragen live bei uns stellen. Und unter denen, die Fragen stellen, verlosen wir diesen Eimer. Und heute setzen wir aber noch eins drauf. Wir haben nämlich auch noch einen clip my Horse uwex reithelm mit. XS, ich habe erst gedacht, vielleicht für Kinder XS, stimmt aber nicht. Also er passt mir genau, er passt Kati auch, Größe 56 ungefähr. Auch den gibt es heute zu gewinnen, unter denen, die hier live Fragen stellen. Wir werden natürlich sowieso viel reden, wie immer, aber vielleicht wollt ihr ja was ganz Besonderes von Kati wissen. Und wir wollen jetzt von Kati wissen, welches floristan paket sie uns mitgebracht hat. Zeig mal, Kati. So. Gerade, du darfst dich gar nicht so viel bewegen, das ist für okay. ja. <lacht> ähm, die Tatsächlich, das Foto, was man eben gerade gesehen hat mit Flohs ist genau das Outfit, was ich hier gerade liegen habe. Also, ähm, wenn man hier beginnt, das war mein damaliges äh, Jackett, was ich getragen habe. Wo man noch die ganzen Anstecker, hier noch das äh, kleine goldene Reitabzeichen, die DKR-Anstecker, die mir damals äh, mein Vater mitgebracht hat. Das kleine äh, goldene Pferd aus Mühe. Das hängt auch wahrscheinlich die letzten zehn Jahre so im Schrank. Ja, ne? das, ich, das ist wirklich tatsächlich das ist eng, heute das erste Mal aus. Den kleinen Engel habe ich damals auch mal geschenkt bekommen von meiner Patentante. Und jetzt äh, kommst und... Das ist und eigentlich der Gag. Ihr ja? habt ja vorhin ähm, mein Samtjackett gesehen. Und seit meinem ersten Turnier, was ich hatte, sind immer diese beiden Pferde äh, bei mir im Jackett mit gewesen. Und die habe ich seitdem ich vier bin. Die ja. reisen aber heute nicht mehr mit. Die ähm, dürfen heute im Jackett... Genau, die sind jetzt in dem Jackett... Also, heute, also es ist ja halt tatsächlich so, dass meine mein, Jacketts dann... Also der fragt leider ja sowieso nicht und die Jacketts halt nicht mehr diese Tasche hatten. Und deswegen sind sie dann damals in diesem Jackett... Ähm, sind sie jetzt geblieben. Aber die habe ich bis ich... Ähm, ja, ich glaube bis ich 19, 20 war. Also bis vor knapp zehn Jahren, ja. Da ich. hat dich nie einer gefragt, warum das Jackett so eine Bolle hat. Oh, das hat nicht schon noch nicht so. <lacht> Ganz gut gesessen trotzdem. Ja, und so sind die immer mitgereist, die beiden. Also die sind, ähm, ich denn so ein Glücksbringer. So, also Glücksbringer müssen schon sein? Um, ist das so ein bisschen... Es, es, ich finde, das entwickelt sich so. Es ist nicht so, dass ich dann losgehe und mir irgendwelche Glücksbringer suche und sage, das ist jetzt mein Glücksbringer. Aber ich habe die irgendwie immer geschenkt. Also die habe ich geschenkt bekommen. Dann wie das zum Mühe fährt, habe ich ihn zum Mühe geschenkt. Das habe ich von meinem Vater bekommen, meiner Partner. Also so, es hat sich immer so mit irgendwie, Bedeutung. genau, es hat sich irgendwie immer so entwickelt und genau zu dem Jackett äh, habe ich tatsächlich zu Hause auch noch meine äh, Reitstiefel gefunden, <lacht> extra sind heute geputzt, oder? Äh, ich musste sie einmal kurz, weil sie sahen schon <lacht> etwas antik aus. <lacht> Aber es ist tatsächlich mit dem Jackett und diesen äh, Stiefeln, also man sieht, sie sind auch relativ lang schon. Ich war tatsächlich mit 13 schon genauso groß wie heute, also 1,80. Mhm. Sie passen nur von der Bade her nicht mehr so gut. Das ist ein bisschen schwieriger schlanker heute. Ja, ja. genau. Mhm. genau. Aber äh, tatsächlich bin ich mit diesem Stiefel und dem Jackett damals, ähm, bin ich tatsächlich damals die ersten Landesmeisterschaften geritten, bin deutscher Meister geworden, die Europameisterschaften geritten, mit äh, Floristan-Weltmeisterschaften damals in Frankfurt. Und ja, das war so meine Zeit, die ich mit Floristan hatte und äh, ja, und dann... Er darf immer noch mit, ne? er, er darf raus im Gegensatz zu den ähm, Ponys. Mein äh, Pferd, mein Pferdchen, äh, fährt tatsächlich äh, jedes Turnier noch mit. Der sitzt im Lkw immer und den habe ich auf dem ersten größeren Turnier damals mit Floristan gewonnen, wo ich meine erste internationale, nicht internationale, sondern Juniorenprüfung reiten durfte. Und er und, heißt? Äh, fährt. Pferd. Pferdchen. Ja. Okay. Ja. Ach, <lacht> äh, kein besonderer Namen. Mhm. Aber ja, er reist bis heute. Und er ist tatsächlich äh, mein Glücksbringer, seitdem ich 13 bin, der noch bis heute mit mir reist. Auf jeden wir Stand. haben Floristan natürlich auch im Bild. Wollen wir einmal gucken? Klar? Genau. Das da ist er. Ist er der ja, Floristan. Das war schon das war das war dein Herzenspferd oder wäre das jetzt über, also ist das falsch? Ja, also es ist auf jeden Fall mein erstes äh, Pferd gewesen, der mir halt einfach mhm. mit dem ich so viel erlebt habe und der mir so so viel gegeben hat und einfach meine ersten großen Erfolge hatte. Mhm. und der war wirklich hinter Berlin Hengst. Mhm. und es war trotzdem und ich war ein kleiner also ein junges Mädchen und er hat immer alles für mich gemacht und war immer total da. Also er war, sehr, sehr besonders. ja, Definitiv. Kannst du dir vorstellen, wenn der nicht gewesen wäre? Ich meine, fast ja. jeder, wenn du so hörst, fast jeder hatte irgend so ein Pferd, was den Weg geebnet hat oder so ein bisschen einer die Hand genommen hat. Wenn er nicht gewesen wäre, wärst du vielleicht Springreiterin geworden, Vielseitigkeitsreiterin <lacht> oder vielleicht, keine Ahnung, Balletttänzerin? Mhm. Also ich wäre definitiv, glaube ich, trotzdem keine Spring- oder Vielseitigkeitsreiterin geworden. Das war die gute Antwort. Ähm, ähm, obwohl ich ja auch ein Springpferd davor hatte. Aber der wurde damals auch dann verkauft. Aber er hat definitiv den Weg geebnet, dass ich diesen Sport als Leistungssport so intensiv im frühen Alter verfolgt habe. Ich weiß nicht, hätte man ein anderes Feld gehabt, mit dem man nicht so viel sofort Erfolg hätte. Vielleicht hätte ich mich dann auch noch ein bisschen anders orientiert. oder nicht. Ich habe auch tatsächlich lange Ballett gemacht, früher zwölf Jahre, und habe ein bisschen Tennis gespielt, aber nie so intensiv wie natürlich geritten. Aber das Ballett lief wahrscheinlich schon ein Stück weit, oder? Ich meine, diese, du hast ja wirklich immer eine super gerade Haltung. Definitiv. Und ich hätte, es wäre sicherlich gut, hätte ich es auch einfach weitergemacht bis heute. Aber ich habe es irgendwann mal, es war einfach zeitlich irgendwann ähm, schwierig, mhm. das alles äh, zu vereinen. Aber ja, ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber mhm. man weiß es nie, wie mhm. sich das. Aber die Leidenschaft zu den Pferden war halt einfach schon. Schon immer da. Auch das Pferd, den ich davor hatte, den habe ich ja genauso ähm, behandelt wie Flohstan und Wirtüdel und gemacht. Mhm. Nur mit dem habe ich natürlich einfach diesen, die ersten richtigen Erfolge gehabt. Wer war das Pferd davor? Der abu Simbel. War das der, mit dem du die erste M-Dressur geritten bist, als du zwölf warst? Genau, mit dem bin ich meine allererste M-Dressur geritten. Genau. Jetzt. Ich habe zwei schöne Geschichten mitgebracht. Ach. Die eine, das war die Weihnachtsgeschichte. Die andere <lacht> ist jetzt äh, deine erste M- oder eine deiner ersten M-Dressuren war es. Und die Richterin war Angelika Frömming. Kannst du dich an die Geschichte auch erinnern? Ach, als ich den Weg so schön hatte. Ah, das war aber meine erste M-Zwei-Sterne-Prüfung mit oh. Floristan. Also ich bin vorher Ah, mit Florestan? Oh, ja, dann ja. Bitte. Ich bin vorher M-Ein-Sterne okay. auch mit ähm, Floristan und dem Abu geritten. Okay. Und die liefen immer sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt bin ich die erste M-Zwei-Sterne geritten. Und, ha Und du warst zwölf, sagte der ähm, Vater? Ich war ne? 13, gerade 13 okay. geworden. Also, mhm. es war das erste Jahr mit Floristan. Okay. Und da habe ich auch das äh, Fett gewonnen auf mhm. dem Turnier. Und dann bin ich tatsächlich äh, geritten, es lief alles gut. Und dann war halt ein, halt ein Rückwärtsrichten drin, was ich anscheinend ähm, übersehen hatte beim Lernen der Aufgabe. <lacht> Und da hatte ich angehalten und dann schön ist die. das Wörtchen anscheinend und dann äh, hat natürlich die Richterin geklingelt und ich habe gesagt, nein, ich habe mich nicht verritten und sie so, doch, du hast das vergessen. Ich so, nein, auf gar keinen Fall. Mein Vater hat die Aufgabe aus Warendorf mitgebracht, das, das kann gar nicht sein und meine Eltern schon immer so, psch, psch, einfach rein rein. und ähm, also ich war wirklich. Ich war wirklich war davon überzeugt, fest, ja, genau. dass, dass, dass die absolut nicht richtig waren, die Richter. Und dann bin ich auch die Aufgabe zu Ende geritten. Und war auch alles so Ohne? Zeit. Du hast dann nicht dich überreden lassen, doch, das ich noch einzubauen? Doch, ich hab's dann schon gemacht. Widerwillig, offensichtlich. <lacht> so. und dann war ich aber fertig mir war gegrüßt. Und dann haben ähm, meine Eltern zu mir gesagt, nee, das macht man nicht und so. Auch wenn du dich verreitest und du meinst, das wäre nicht so. Aber das macht man nicht. Und Naja, auf jeden Fall. Habe ich das nachher auch gut verstanden und mich auch noch entschuldigt dafür und die Aufgabe noch hatte, Aber ich glaube, ich war einfach extrem aufgeregt. Äh, ja, davor ja. und das war für mich dann so, dass das dann geklingelt hat, das konnte ich nicht. Das ging gar nicht. Nee, ich wusste ja. gar nicht, was ich machen sollte. Ja. Aber danach ging es da gut. Also dein Vater hatte nur gestern sehr schön oh. erzählt, er stand am Rand und wurde doch so ein bisschen kleiner als seine <lacht> Tochter, anfing mit der Chefrichterin zu diskutieren, oh, ja. dass dieser Weg der richtige ja. sein muss. Ja, ja, das finde ich schon echt gut. Mein Vater hat die Aufgabe ja auch aus Warndorf höchstpersönlich mitgebracht. Ja, das konnte war gar natürlich nicht sein. Oh, oh, Nee, da war die Richterin. Sehr schön. Ja. Ich glaube, ein anderes Pferd, mhm. was wir unbedingt ins Spiel bringen müssen, ist Wanda. Oh ja. Wanda, ja? mit dem, nee, das musst du eigentlich selber erzählen, mit dem hast du, also mit 14 das goldene Abzeichen, das war glaube ich, das gibt's bis heute, ist Rekord. Ich kenne keinen mit 14, der das goldene Abzeichen mhm. bekommen hat. Also ich möchte mal behaupten, es ist immer noch die, die jüngste Reiterin, die das goldene Abzeichen. Du hast aber mit Wanda auch einen unfassbaren mhm. Triumph eigentlich 2011 in Hamburg erlebt. Ja, das schön Wanda habe ich auch, ähm, seitdem ich ähm, 15 war, da habe ich ihn damals bekommen und es war wirklich damals schon sehr heißer Ofen, muss ich sagen. Ja. Also er hat mir ja. wirklich das ähm, Reiten gelehrt. Also ich Stahn war ja wirklich so ein ganz ruhiger und totales Verlasspferd. Und Wanda war zwar von den ganzen Grundgangarten sehr viel ausdrucksstärker, aber auch wirklich ähm, ja. Schwierig bis hin, aber. Ja, der ist ja eigentlich auch äh, immer, also auch mit dem Erwachsenenalter hätte ich fast äh. gesagt, der ist immer ein Ofen geblieben, oder? Ja, und es war entweder war es so, du warst, die Trapto ging eigentlich immer gut und dann ging es an Schritt. Wenn der Schritt ging, dann war die ganze Prüfung super. Wenn der Schritt in die Hose ging, dann <lacht> ging gar nichts. Also dann war es schwierig. Aber ja, und der hat mich wirklich damals. Ähm, da war ja auch mein erstes Grand Prix-Pferd, also mit ja. dem habe ich alles gelernt und äh, meine erste hinter zwei. Prüfung geritten und dann so weiter Pierre Förderpreis und ja dann war ich auf dem Derby und dann war irgendwie dieses ja ich war ja eigentlich fünfte auf dem Dressur genau, muss man genau auf dem sagen. Dressur Derby ich war ja eigentlich in der Einlaufprüfung fünfte und dann haben aber durch Zufall also weil das einfach so war zwei zurückgezogen und dann bin ich reingerutscht und ich war total aufgeregt weil ich bin halt noch nie vor ein anderes Feld Grand Prix geritten wusste gar nicht was auf mich zukommt da mit zwei äh, Championatsreiter an dort gewesen und ich dachte na naja, gut ähm, wird schon gehen und bin vorher das U25 Derby das erste Mal geritten äh, den Tag vorher und ich glaube das hat auch ein bisschen geholfen dass du den dann, wechseln schon mal den genau, Ablauf schon mal genau geprobt schon immer, sozusagen hast schon einmal geprobt und dann ähm, kam das Uf, also das große Derby und ich habe mir einfach da bin ich ja morgens noch einmal äh, springen geritten und Jetzt ist mir meinen Gag weg. Der Ach so, Entschuldigung. Um <lacht> <lacht> ne, ja genau, morgens äh, springen und dann da. Meine Mutter wollte das eigentlich gar nicht. Aber ich habe gesagt, nee, auf jeden Fall. Deine Mutter und wollte nicht, dass du da springen reitest. Ja genau. Weil das ja wirklich viel war das ganze Wochenende über. Mhm. Aber es hat einen so beflügelt damals irgendwie und äh, so viel Spaß gemacht. habe ich einfach gesagt, wir gucken mal, äh, wie das Derby wird. Ich meine, mhm. schlecht und falls kannst du Dritter werden. Und nachher, äh, ja, klappte das irgendwie alles so. Und hast es gewonnen. Also das ja. ist schon du warst genau. 21. Ja, genau. Die jüngste derby -Siegerin. Dein Vater so hat es, glaube ich, acht, sieben oder 8 Jahre vorher war er auch Derbysieger. sieger Acht Jahre vorher, ich glaube 2003. Ich ja. könnte mir vorstellen, nach 2011 abends gab es noch mal eine richtige Fete <lacht> im Hause Keller, oder? Ja, tatsächlich. Es gab abends waren alle damals im Stall, die waren alle schon da und dann wurde groß Essen bestellt und Getränke und äh, haben alle einen schon erwartet, als wir nach Hause kamen. Ja, das, das hat viel machen. Spaß gemacht. Und du hast so schön immer gesagt, du, dieses Vielseitige ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, mit WONDER können wir zeigen, wie gut ein Grand Prix-Pferd sich auch im Gelände macht. Da sehen wir euch nämlich. War das so die sonntagsmorgens ich habe spaß einheit oder? Ja, WONDER braucht immer extrem viel Abwechslung tatsächlich und das war aber ein Pferd, vor dem also Da brauchte man einfach von nichts Angst haben. Und äh, mit dem bin ich auch einfach super gerne ins Gelände gegangen. Und der hatte offensichtlich Und der Spaß. Konnte, ja, total. Also, wir haben auch gesagt, wäre der vielleicht ein bisschen jünger gewesen, hätte er vielleicht auch vielseitigkeitswert also, mhm. werden können. Der hatte ja auch ein. Ähm, war ja auch mit Werther. Mart war ja auch ein Vollblüter. Mhm. Äh, der hatte auch ein bisschen Blut dahinter. Und der konnte auch echt, der hat echt lange durchgehalten, wenn du mit dem ins Gelände galoppieren gegangen bist. das war unendlich. Und der sprang ganz gut und dadurch hat das echt Spaß gemacht. Mit dem habe ich das viel gemacht. Aber das war wahrscheinlich genau das Richtige auch. Um ihn ja, vom Kopf total. her schön, ne? Total, ja. der brauchte das auch. Also mit dem brauchtest du nicht anfangen, irgendwie jeden Tag irgendwie versuchen, das so zu reiten. Ja. Und ähm, nee, da musste sehr viel raus. Wir müssen noch einmal zurück mhm. zum Derby. Also Hamburg Derby, Dolfkeller, Keller mhm. Derbysieger, die Tochter Derby Sieger. Das ist ja sowieso schon eine irre Geschichte eigentlich. Und dann hatte das Derby ja Geburtstag. Und das, also den 60. dressur dolby geburtstag Und da bist du mit deinem Vater ein paar Deux geritten. Auch davon haben wir einen ganz kurzen... Kati, was war das für ein Gefühl? Ja, es war unglaublich. Also weil wir wirklich, ähm, Papi und ich, haben ja gar nicht so viel Zeit gehabt, uns immer zu treffen ähm, und das auch zu trainieren. Als wir beide dann auf einmal am Eingang standen. Mal, und ich hier, das macht er aber auch schön, oder? Ja, klar. Der aber hier ja. echt Knie an Knie, wie man das mal so mhm. lernt, Daumen hoch. <lacht> nee, das hat wirklich so viel Spaß gemacht, weil ich kann mich wirklich daran erinnern, wir standen beide dort am Eingang und Papi so, los jetzt, los, los jetzt. Also der war schon auch ja. wirklich hochmotiviert. Und dann sind wir beide rein und ähm, naja, jetzt darf ich es ja auch erzählen. Jetzt so, ähm, aber es war wirklich äh, toll und dann die letzten Runden, kurz bevor es dann Ende war, war, und Papi auch jetzt, ist jetzt doch jetzt gut, sofort wir auch genug geritten. Er ist natürlich äh, lange gar nicht so viel ähm, geritten und das hatte deal ähm, ist ja mit dem bin ich dann auch schon oder der hat jetzt auch mhm. schon drei sterne gewonnen und äh, der ist gar nicht so einfach zu sitzen also papi musste schon wirklich äh, sich auch ein bisschen anstrengen aber es hat äh, viel spaß gemacht als wir dann noch die ehrenrunde geritten sind und alle leute aufgestanden sind und gejubelt haben das war einfach und das eben mit ähm, einem elternteil zusammen das war einfach äh, unglaublich das, war besonders. Ja, sehr, das kann ich mir sehr sehr, sehr vorstellen sehr. Doch, das war ein äh, tolles Erlebnis, dass wir das tun konnten. Dein Vater, ich glaube, das ist auch der, der so die Jagdreiterei äh, für sich wieder entdeckt hat, dass er auch so ein bisschen weitergeht. Du hast schon gesagt, dein Bruder, du bist, glaube ich, auch schon ab und an mal mitgeritten. Ne? Ich bin tatsächlich sogar, also mein Vater ist ja ganz früher immer Jagd geritten als junger Adolf. Und dann tatsächlich waren wir einen äh, Abend bei unseren Nachbarn vor, ich weiß nicht, wir lügen auch sechs Jahren oder so, bei unseren Nachbarn irgendwie drüben gewesen. <lacht> ja, fast. Das ist fast Ach, okay. Und wir waren fern, fern und ähm, da hatte sich unser Nachbar irgendwie verletzt und dann ging es darum, Mensch, ich kann selber nicht reiten und Kathrin, hast du nicht los? Und ich so, äh, ja, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich einen Tag vorher mit dem Pferd zusammen ins Gelände gegangen und dann bin ich, äh, sogar vor meinem Vater äh, Ach, das erste Mal wieder Jagd geritten. Dann bin ich zwei oder drei Jagden bin ich sogar mit dem Pferd mitgeritten hintereinander und dann ist Papi auch wieder eingestiegen. Also warst eigentlich mhm. du diejenige, die ihn wieder auf den Jagdpfad gebracht hat sozusagen? Ja, also so es, es kam irgendwie so, Papi war natürlich immer schon interessierter dran und der ist früher natürlich super viele Jagden schon geritten. Deshalb hat das jetzt sich dann irgendwann nur nicht mehr so ergeben. Und aber dann eben mit ähm, unseren Freunden zusammen und so und dass wir dann das erste Mal wie auf den Jagden waren. Ich reite ja auch für den Hamburger Schleppjagdverein. Da muss man ja, so. ist ja eigentlich klar. Mhm. Genau. Und, äh, und jetzt mache ich es wirklich immer noch ab und zu. Es bringt einfach Spaß. Man trifft viele tolle Leute, nette Leute und ähm, da sind wir eigentlich schon wieder bei Weihnachten. Ne? Zweiter Weihnachtsfeiertag, steht die Jagd Ach, wieder an? Boxing Day, ja. ja Boxing Day, auch dafür ähm, bitte einmal kurz unser Beweisfoto. Klar. Da wart ihr gut gelaunt, ganz offensichtlich. Klar, das ist immer gut. Da war ich direkt nach der Jagd und da hatten wir alle schon unseren Bruch. Alle gut, gut überstanden, die Jagd. Und ähm, nein, das bringt viel Spaß, also halt mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen zu reiten oder halt ja. mit den anderen. Es ist einfach. Äh, einfach witzig. Familienerlebnis so, so. Genau. total. Aber deine Mutter also. hält sich da raus? Die kommt immer mit, die ist immer dabei. Ähm, aber selber jetzt so viel Ambitionen selber zu reiten, hatte sie noch nicht, wer weiß. Mhm. Vielleicht machen die das auch noch gemeinsam. Mhm. Wir wollen jetzt einmal zu deinen aktuellen, na jetzt nicht ganz, ganz richtig, zu den fast aktuellen Daintree. Daintree, mit dem würde ich gerne anfangen, mit dem bist du in, im Kader gewesen. Inzwischen ist er Leerpferd, Daintree. Wir haben Daintree mit dir in Hamburg. Was war so besonders, was ist so besonders an ihm? Also Daintree ist wirklich das ähm, erste Pferd gewesen, was, mit dem ich wirklich international ähm, unterwegs war. Und Großes, mit dem konnte ich ja damals auch einige vier Sterne äh, Prüfungen gewinnen, damals ja. auch in, ähm, in Österreich hier bei der Familie Glock damals, das mhm. äh, Turnier hatte ich damals den ersten Start, äh, den ersten Sieg, vier Sterne gehabt und dann bin ich mit ihm einige Nationenpreise geritten, war dann das erste Mal im Seniorenkader und mhm. also der hat mir einfach so nachdem so Floristan und Wanda und alle, die mir schon unheimlich tolle Erfolge hatte, hat er mir wirklich den, den Schritt in, in Seniorenlager äh, dann ermöglicht und das mit mir alles so gemeinsam entwickelt und erreicht, ja. Er steht immer noch hier bei dir. Du reitest ihn zwar nicht mehr Turniersport-mäßig, sitzt ab und zu noch drauf, aber äh, du hast ihn übernommen von Frau Böckmann, glaube ich? Genau, ich habe ihn ähm, übernommen in diesem Jahr von Familie Böckmann. Ähm, aus dem Grund, weil ich einfach, der hat mir so viel Gutes gegeben und ich wollte einfach sicher gehen, dass der bei, bei mir bleibt. Also Ich wollte einfach mhm. nicht, dass der irgendwie wie auch immer, was, was er immer sein kann. Und er ist einfach noch topfit. Und äh, ich hatte halt überlegt, wie macht man es? Verliest man ihn? halt, man, geht auf die Weide, was auch immer? Und, und so, in dem Sinne, dadurch, dass ich ihn jetzt halt übernommen habe, ähm, konnte ich das halt genauso, kann er hier bei mir bleiben. Und man konnte genauso entscheiden, was halt gut ist für ihn. Und ja, jetzt habe ich ihn tatsächlich verliest. Und äh, jetzt ist er leerpferd und bringt noch einer netten Jungen. Damit du trainierst okay. die beiden. Genau. Das genau. ist ja eigentlich die perfekte. Genau, du hast, den Zug, hast ihn immer noch unter deiner Obhut und weißt genau, was mit ihm los ist. Er muss auch nicht nochmal irgendwie einen Stall wechseln, nochmal mhm. irgendwo anders hin, sondern er wird jetzt hier wirklich, bis er sagt, er hat keine Lust mehr oder bis nicht mehr geht, hier bleiben. Und dann wird er eine schöne Zeit auf der haben. Wir haben noch ein Beispiel dabei. Ich hätte fast Alf gesagt, aber das darf ich eigentlich <lacht> gar nicht sagen. Das ist nicht nett. Er heißt ah. richtig Hampton Court. Spitzname Alf. Genau. Weil er so ein bisschen aussieht wie Alf. Also, es ja. ist schon ein bisschen so. Äh, Was ja. ist das Tolle an ihm? Hemden ähm, und ich haben einfach auch eine besondere Geschichte, würde ich sagen. Also, ich habe ihn jetzt auch der, damals bekommen, ähm, auch als ich damals Daintree bekommen habe. Und es war einfach, wir hatten einfach eine, er war immer ein tolles Pferd, aber es war irgendwie schwierig. Also. Hm. Ich weiß auch nicht, also wir kamen immer super zurecht, aber irgendwie kriegten wir nicht alles hintereinander irgendwie hin. Mhm. Und, aber irgendwie habe ich immer an ihn geglaubt und habe immer gesagt, irgendwann irgendwann irgendwie klappt es. Und dann auf einmal hat es wirklich im letzten Jahr, fing es dann an, dass es irgendwie klick gemacht hat und dann aber auch erst Ende des Jahres. Und seitdem ähm, ist er einfach das äh, perfekte Turnierfeld geworden und hat dann äh, dieses Jahr sei sein Debüt in Neumünster gehabt, internationales erste Mal kleine Tour. Und dann bin ich in Dortmund, und ich Dortmund. gesagt, okay, gut, wir reiten jetzt mal drei Sterne. Mhm. Und ich bin das Wochenende vorher Sonntags einmal unter zwei geritten, weil ich dachte, vielleicht wäre das eine gute Idee, um einmal zu testen, wie es geht. Mhm. Und dann wird der Zweite und gewinnt die nächste Runde. Das war in Dortmund, das war wirklich äh Das sind schon besondere Momente, gar sehr. keine Frage. definitiv. Wir müssen natürlich Ganz ganz auf jeden Fall auch noch dein aktuelles Kaderpferd. Du bist ja im Moment im Kader und zwar mit San Royal. Auch so ein ganz besonderer, oder? Oh ja, definitiv. Also San Royal. Haben wir auch kurz im bisschen. Das ist ich sitze aber hier <lacht> schon ganz. Ähm, ja, da Sunny, das war ja letztes Jahr auf dem Derby. Sunny ist wirklich ähm, absolut auch mein Pferd. Ähm, wir haben den auch, ich weiß auch nicht, irgendwie. Habe ich mal irgendwie so besondere, spezielle Pferde. Es war ja sehr schwierig, ihn zu reiten als junges Pferd, weil irgendwie jeder runtergefallen ist. Und einschließlich oh, mir... ja ein Stück. Er ist ja groß, ne? Oh ja, man fällt ein ganzes Stück, ja. Er ist äh, knapp 1,90. Und ja. ähm, wenn man da fliegt, dann fliegst du auch wirklich. Das dauert ein bisschen <lacht> bis dann wieder. Und du leiten. sprichst aus Erfahrung, hört sich äh, ja. ja, ich habe es auch schon okay. mal miterlebt. Und, ähm, aber irgendwie haben Schön, wir haben es gerade gesehen, gell? wie mhm. Daddy die Last, also er schreit schon nach der Arbeit, wie man da gerade gesehen hat. Extrem, ne? genau. Das wollte ich nämlich Gut, auch sagen. Gut, das ist jetzt ein bisschen das Kontrastprogramm, das ist dann nach der, der Arbeit, Arbeit die Phase. <lacht> ähm, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, trotz seiner Größe ist dieses Pferd einfach, der hatte immer ein unheimliches Talent für Versammlungen, Piaf, Passage, Pioretten. also mhm. das hat er immer schon mitgebracht und das macht ihn einfach auch, auch so besonders, trotz seiner Größe. Ich glaube fast, wir haben längst rausgehört, dass das nicht der Fall ist. Nichtsdestotrotz, hier kommt eine Frage und ich stelle sie. Mhm. Könntest du dir überhaupt einen anderen Job vorstellen? Nein, definitiv nicht. Ich habe ja auch äh, studiert, also Wirtschaftspsychologie. Und ich habe tatsächlich nach dem Abitur ein Jahr Pause gemacht. Ähm, einige Sachen, also hat auch nur geritten. Habe damals aber entschieden, ich möchte gerne noch studieren, weil ich einfach ein bisschen Horizont noch weiter, weiter möchte andere Leute kennenlernen, was sehen. Aber ich wusste du hast schon. Ja habe in Hamburg studiert, wie genau. ich weiß, in einer sehr lustigen WG. Ne? Ja, einer sehr mit rosafarbenen Mülleimern. Da erinnere ich mich, glaube ich, noch in 30 Jahren. der HBP, der Happy Barbie Place. Ja, der, <lacht> äh, ja das war eine tolle Zeit mit meinem, meinen beiden besten Freunden, der äh, Caroline Wilm und Friederike Hahn. Haben wir zusammen eine Wege tatsächlich studiert oder war das Ja, wir mehr haben alle studiert. Nein, nein, ja, wir, waren nicht, nicht nur die <lacht> nein wir haben tatsächlich studiert äh, alle zusammen und es war eine super tolle Zeit. Also deswegen, also ich würde auch jedem dazu raten, äh, wer auch die Berufsreiterei machen möchte. Ist es ist wirklich einer der schönsten, also für mich auch der schönste äh, Beruf, den man haben kann. Aber eine andere Ausbildung noch zu haben und einfach mal zu sehen, was noch so rundherum ist, ist einfach sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, da freue ich mich auch, dass ich das definitiv gemacht habe. Aber ich wusste, es ist auch eine kleine Anekdote. Ich hatte mein erstes Semester und dann bin ich nach Redefin gefahren zum Turnier und habe damals den Desperados. Ja. Der war damals siebenjährig, das erste Mal Bookpokal geritten. Und dann klappte das alles nicht so. Und der Dr. Bösche, mhm. ähm, mein Langjähriger eben auch, der mich immer unterstützt hat, äh, ist heute der. Ich habe irgendwie geflucht und gesagt, das geht mir dieses blöde Studium und ich mache das nicht mehr und das klappt alles mit dem Reiten nicht. Und letztes Jahr, wo ich ein Jahr nur geritten bin, war das viel besser und hat jetzt zu mir es war ein Turnier von so vielen Turnieren. Du machst dein Studium zu Ende, mhm. du machst das gut und nächstes Turnier sieht schon wieder ganz anders aus. Und dann war ich ein Wochenende später oder zwei Wochenende später, glaube ich, in Lübeck und habe damals die Quali zum Bookpokal gewonnen, der mhm. Desperados. Mhm. Aber ich habe es auch tatsächlich durchgezogen habe auch äh, gesagt, nee, das stimmt auch, man darf nicht, nur bei einer Sache man nicht klappt, irgendwie darf man da nicht irgendwie sich festbeißen dran und äh, danach ging es ja dann auch super und äh, habe dann noch mein Studium äh, gut beendet und bei der Reiterei bin ich auch noch. Du bist selbstständig. Ähm, Hier wird noch gefragt, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, ob das eine Herausforderung ist, das ist es, glaube ich, ganz sicher. Ähm, Du hast, wie ich meine, unschwer, wir lesen äh, aber auch da einen tollen Partner an deiner Seite mit der Deutschen Bank Reitsportakademie. Warum ist das Konzept so gut? Was hilft dir so sehr bei diesem Konzept? Ich habe ja das große Glück, dass ich jetzt ähm, im dritten Jahr schon dabei sein darf. Ich habe ja ein Jahr Maus jetzt, aber die zwei Jahre, als ich vor allem auch meinen. Ähm, damals die Selbstständigkeit begonnen habe. Ich habe ja auch einen tollen Mentor an meiner Seite, den Thomas Köppmann. Und es war einfach toll, jemanden außerhalb, der zwar was mit der Reiterei zu tun hat, aber außerhalb der Reiterei ist, um auch alles auch mal neutral von zu sehen. Und, die, genau. und es war, ich habe jede Hilfe natürlich von meinen Eltern auch bekommen, aber so hast du die Hilfe nochmal aus der Bankseite bekommen, was einem auch unheimlich geholfen hat. Und dann natürlich unterstützt dich die Deutsche Bank oder halt die Reitsportakademie in all deinen ähm, Dinge, die du halt machen möchtest, also Training, Turnieraufenthalte und so weiter, Und was natürlich eben einfach unglaublich wichtig ist, auch wenn du selbstständig bist, dass du ja. halt das auch irgendwie alles gut finanzieren kannst und die großen und langen ähm, Aufenthalte auf den Turnieren auch irgendwie überbrücken kannst. Das kostet ja auch alles richtig Geld. Ja. Das darf man ja absolut nicht. Ja. Ja. Ja, definitiv, darf man das nicht unterschätzen und ja. vor allem hat man hier zu Hause ja auch noch Mitarbeiter, die das auch alles weitertragen müssen. Und äh, das ist da eine sehr, sehr große Hilfe, dass man da jemanden hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass die eben hinter einem stehen. Soll ich mal einen total gewagten Schlenker machen? Mache ich. Jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Du hast mhm. noch jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Du heiratest dieses Jahr. Oh, ja. <lacht> ja. Und zwar einen Reiter oder zumindest ehemals Reiter. Ich weiß gar nicht. Ist er noch aktiv? ja, äh, er ist nur aktiv, wenn er ähm, bei mir hier ist, zu Hause ist. Dann sonst ähm, lebt er ja in New York. Mhm. Äh, Nicolas äh, Krönke heißt er. <lacht> Vielleicht ganz kurz. Und du äh, warst genau. bis heute bei ihm in New York und bist nur für uns genau. hier zurückgekommen nach Appen heute schon. Das finde ich ähm. super. Ja, der Schlenker ist ein bisschen groß, aber ich freue mich trotzdem äh, sehr. Nein, nein, aber du hast definitiv recht, damit auf jemanden verlassen. Also ich habe wirklich ähm, mit ihm jemanden gefunden der mich überall hin begleitet, auf jedes Turnier mit Pferd, kennt natürlich, er ist ja selber sehr, sehr aktiv, Pony Junior, ja. Junge Reiter geritten und dann erst zum Studium nach Amerika damals gegangen und er kennt sich natürlich total aus. Der weiß alles, ähm, wie das geht, wie man sich fühlt in tollen, in schlechten mhm. Momenten, wann man mal Zeit braucht, wann man jemanden äh, braucht, der eben für einen da ist. Und das bringt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Was, worauf stellen wir uns denn ein? Kathleen Keller oder Kathleen Krönke dann? Da könnt ihr euch wahrscheinlich überraschen lassen. Ah, okay. Ja, das, das, machen wir. <lacht> das machen wir. Katrin, eine Kleinigkeit ist. noch, weil die Zeit rennt uns hier gerade sonst wo hinweg. Oh ja. ähm, du hast mal einen ganz besonderen Ausflug dir gegönnt und den habe ich mir extra zum Ende, ehrlich gesagt, aufgehoben, weil ich das so irre finde. Du warst vier Monate, ich glaube vier Monate, mhm. bei der Cadre Noir. Vielleicht sagst ja. du ganz kurz, vielleicht weiß gar nicht jeder genau, was das ist. Was ist das? Genau, Cadre Noir in Sommeur in Frankreich ähm, ist ähnlich wie die Wiener Also Die machen eben die hohe Schule der Pferde mit den Pferden. Und da geht es halt einfach um Steigen, kapriolen Solche das sind, Sachen, sagen, die man eigentlich gar genau, nicht so erleben will, ne? Die man, äh, genau, die man normalerweise im Alltäglichen nicht so gerne hat. Und da natürlich extra trainiert werden. Und da war ja. ich eben diese, ich glaube, ich war sogar äh, viereinhalb Monate da oder so, äh, und habe da eben damals mit dem Philippe Lemusin, der vor das catre Noir auch ähm, geleitet hat dort, der dann aber eben die dressur äh, sind dort eben auch dann übernommen hatte, hat aber immer noch Pferde in Ausbildung gehabt und ich hatte dort ein junges Pferd, was eben zu den catre ähm, Noir eben sollte und dann habe ich mit dem immer zusammen geübt. Das gucken wir uns auch an. Das sieht ja, ehrlich ja. gesagt schon ein bisschen unangenehm aus. Ähm, ja, also steigen also bist wir natürlich. Das tatsächlich du da im Sack. Äh, ja, das ne? bin das tatsächlich ist kein Fotofake. Nein, das bin, <lacht> das bin tatsächlich ich. Ähm, ja, das war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Also, es war wirklich so, als ich nach Hause kam, wenn man das jeden Tag macht. Und die steigen halt auch wirklich hoch. Die stehen zwar sicher, das ist auch wirklich, aber du sitzt ja immer in, in der Balance mit dem Pferd. Also du darfst dich nicht vorbeugen, sondern du bleibst so sitzen, wie du sitzt. Und das bedeutet, was siehst du? Nur die Pferde und die Beine, die vorne kommen. Also du darfst schon nicht vorbeugen. Nein. Ich hätte jetzt gedacht, um die ganze nein, nein. Sache in der Balance zu unterstützen, geht man vielleicht. Aber man sieht ja, nee, es ja, oder sah es ja Sonst rutscht du ja auch runter. Also du bleibst mhm. wirklich so drin sitzen, dass es halt auch eben vom Bild her ähm, gut aussieht. Und das ist schon manchmal etwas äh, beängstigend gewesen, ja. Aber du magst <lacht> es ja waghalsig. Du hast ja auch noch einen offenen Wunsch, wie ich weiß. Man merkt, ich habe mit deinem Vater geplaudert. Au, oh, ähm. Ihr, hat, ihr redet wahrscheinlich von unserer gemeinsamen Leidenschaft, das Motorradfahren. Genau. Er sagt, der Motorradführerschein. Ach, du hast ja. ihn immer noch nicht gemacht. Ich Ach, glaube, ich er wartet ein bisschen drauf. So, ja. dass ihr mal zusammen. Tatsächlich. Ich habe letztens Jahr ja schon angefangen und war schon so kurz davor, es alles fertig zu haben. Und dann war auf einmal so viel, dass ich halt, wo man von, von Verantwortung spricht, dann. Waren Mitarbeiter krank, irgendwelche Sachen. Und dann habe ich es halt nicht mehr in der geschafft. Du Hattest geschafft. schon Motorradfahrstunden? Ja, okay, klar, ich bin schon. Ich war ah, okay. schon. Ich, bin, ich musste nur eigentlich meinen ähm, mein Theorietest machen. Den wollte ich gerade machen. Und dann kamen so viele Sachen, dass ich einfach nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann war natürlich die Saison rum. Und jetzt muss ich mich eigentlich echt. Ich muss mich sputen, dass ich jetzt im Sommer noch fahren kann. Die ersten ja. schönen Tage gab es ja schon. Ja, ja, also noch was kalt. Noch hast du eine Ausrede, aber so langsam... Ich. Ja. ja, es kommt. <lacht> ich finde. Kathi, jetzt haben wir schon ja. sehr viel erfahren. Ähm, du weißt unser... Weiß ich nicht, ob du es weißt, aber das ist so üblich bei uns. Am Ende gibt es so eine Art Speed-Interview. Heißt, ich habe jetzt noch fünf Fragen, die du möglichst schnell, ohne groß nachzudenken, beantwortest. Okay? Also erste Frage. New York oder Appen? Appen. Früh aufstehen oder früh schlafen gehen? Früh aufstehen. Klassik oder K-Pop? Äh, ich wollte auch kurz sagen, ist K-Pop? Schön, das musste ich auch erst lernen. Korean Pop ist total in. Das bringen meine Kinder mir bei. Ah, um, vielleicht Korean Pop dann? Aber ich vorher auch gerne Klassik. Vielleicht Klassik, aber das kenne ich. Okay. <lacht> kochen oder kochen, lachen? Lassen? Oh, kochen lassen. Kochen lassen, mhm. das verstehe ich auch gut. Ganz einfach. Und jetzt zum Ausklang dieses Abends nach unserem schönen Live-Interview hier auf die Couch, direkt ins Bett oder noch eine kleine Reiteinheit in der Halle? Direkt ins Bett. Ich habe schon eine, leicht, also eine kleine Reise hinter mir heute. Ich Ein bin, Flug aus New York. Ich bin für heute Kleinigkeit essen und dann... Ich würde sagen, du hast schon im Vorfeld Gesellschaft, so ungefähr. Kati, vielen, vielen Dank. Danke, dass du auch aus New York mhm. angereist bist für uns. Wir wünschen dir ein sehr spannendes Jahr, was ja ins definitiv spannend wird. Und vielleicht schaffst du das ja sogar mit dem Motorradführerschein noch. Ich sage von unserer Seite: Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und wir machen weiter mit zu Gast bei am 27. Und da sind wir zu Gast bei Katrin Eckermann. Vielen Dank und Tschüss. Kathleen, danke und natürlich auch danke. danke an euch beide. Schlaft schön weiter. Zu Gast bei Kathleen Keller wird präsentiert von der Deutschen Bank Reitsportakademie.